Ich bin's Conny und heute spielen wir mal den Sea Cleaning Simulator. Es wird Zeit, in die Meere zu reinigen. Wir haben sie genug verschmutzt und ähm, ich springe dann einfach mal ins Wasser rein. So, bin dann auf meinem kleinen Floß. Und wir sammeln nochmal ein bisschen Müll hier ein. Wie viel Müll kann ich denn einsammeln? 5 von 100. Das ist doch schön. Das ist doch schön, dass ich nicht direkt wieder mein Backpack äh, sofort voll habe. oh das zweimal. Ich muss da rein. Lass mich rein. Ah. Kaufen für 100 Gems. nee Wenn ich es kaufen muss, dann nicht. Aber ich würde sagen, den ersten Müll, den laden wir schon mal ab beim Müllmonster. <lacht> ja, dem schmeckt das gut. Sehr gut. Ich habe das Spiel gestern bei Felix im Livestream gesehen. Fand das sah ganz cool aus. Ist halt wieder so ein Sammler-Simulator. Das Spiel gibt es jetzt auch schon ein paar Monate länger. Was heißt denn... Äh, Abandon. Ach Achso, das Boot verlassen. Ne, ich will mein Boot nicht verlassen. Und ich fand, das sah richtig gut gemacht aus. Und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Und ich meine, es ist auch schön. Die Bootsteuerung ist schön. Der, die Trail, die man hinterlässt, ist schön. Die haben sich auch Mühe gegeben, dass das Wasser schön aussieht. Wenn es dann nicht so dreckig wäre wie das da hinten. So, uh. oh, die kann ich noch nicht einsammeln. Ich habe nämlich erstmal Stärke 8. Werfe ich hier mal ein bisschen was weg. Haben dafür 28 Münzen bekommen. Und oh, muss noch ein bisschen weiter sammeln. Wir haben, um das Wasser halt so schön zu bekommen, haben die hier unter das Wasser nochmal eine kleine Ebene mit einer sich bewegenden Textur gemacht. Und das ergibt ein richtig schönes Bild, finde ich. Also in das Spiel wurde Mühe gesteckt. Ich habe auch den... Auf der Spielseite gibt es auch einen Trailer, der ist richtig gut produziert. Und das gefällt mir. Das ist ein Spiel, in das sehr viel Mühe gesteckt wurde. Vom Design und allem Möglichen her. Jetzt wurde mir eine Handelsanfrage geschickt. Ich nehme einfach mal an. Aber ich habe nichts zum Handeln. Ich kann nichts handeln. Oh mein Gott! Seemöwen! Meine! Gib, gib mir die Seemöwen! Er will nicht. Okay, ich storniere. Ciao. So. Ich werfe jetzt wieder alles weg zum Müllmonster. Dann gehen wir mal am Land, um zu gucken, wie wir schneller und besser sammeln können. Was ist das? Wenn ich hier E drücke, dann dies. Achso, das ist eine Upgrade-Maschine. Okay, hier gibt es Upgrades. Hier gibt es ein ziemlich teures Robux-Pad. Hier gibt's es normale Pads. Oh, die sind gar nicht so teuer. Eins hole ich mir. Bitte was gut. Legendär, bitte. Gib mir Legendär. Eine Möwe. Okay, besser als nichts. Diese... Oh, die sind auch richtig schön animiert und so. Als ob die sich so viel Mühe gegeben haben für das Spiel. Okay, ich gehe auf meine Pads, rüste das aus. Das ist so schön gemacht. Hier gibt es ein Ereignis mit Ryan. Hallo, Se was hast du für eine Frisur, Ryan? Okay, ich muss etwas für Mr. Beast. Okay, Ryan. Aktuell hat das Spiel scheinbar. Okay. <lacht> Die große Reserzierung. Okay, hier gibt es ziemlich viele Events. Ja, ja, klar. Ich kann, ich kann das Ding zu Mr. Beast liefern. Kein Problem. Mache ich. Penny gekauft. Und das bringen wir zu Mr. Beast. Wo ist eigentlich Mr. Beast? Ist das Mr. Beast? Nee, hier ist der Boost Shop. Hier kann ich Boosts kaufen. Ey, wer bist du denn? Oder Boost Shop? Schnelle Stärke. Eigentlich will ich Stärke haben. Uh, das kostet mich aber 850 Münzen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Tschüss. Ja, so viel Arbeit in So ins Spiel gesteckt. Hier kann ich mich verifizieren. Wahrscheinlich mit Twitter, ja. Ich habe hier ein Penny und ich weiß nicht, wo Mr Beast ist oder ist Mr Beast irgendwo da hinten auf der anderen Seite, wo ich noch gar nicht rüber kann. Das sind halt Quests, die zu dem Spiel gekommen sind und keiner weiß, warum. Upgrade Boot für fünf Münzen mache ich. Noch ein Upgrade für sechs Münzen hole ich mir auch. Für sieben Münzen hole ich mir. Ah oh ja, die bringen mir dann so ein bisschen. Verstanden. Okay, jetzt ist mein Boot ein bisschen schneller und ein bisschen stärker. Und dann sammle ich wieder ein bisschen was ein, weil ich habe gerade bei Stärke 8.4 und hierfür brauche ich wie viel Stärke? Ich weiß es nicht. Also, das Spiel bewirbt sich damit, dass sie ihre Einnahmen an Team Seas oder andere Organisationen spenden. Ich. Uh, oh, ich will den haben. Gib mir den. Gib mir den Jam. Ah, oh, ja, Mann. Aber ich kann das nicht verifizieren. Was ist mit dem da los? Hallo? Der Moment, wenn man zu viel Speed hat und mir alles wegklaut. Naja, ich kann das aber nicht verifizieren. Deswegen würde ich das Spiel damit nicht bewerben, weil solche Aussagen. Kann man immer sehr leicht tätigen, aber am Ende auch Geld zu spenden, ist die andere Sache. Aber das Spiel ist echt mega hübsch. Bin begeistert. Wenn ich hier so eine Pepsi mitnehmen will. Also es geht, ich kann die mitnehmen. Es dauert nur länger, sie mitzunehmen. Dann mache ich das, glaube ich, auch. Weil es geht ja eigentlich noch gut genug, die Dinger mitzunehmen. Und da hinten ist mir dann Gem. Gib mir den Gem. Mmh. Geil. So, 19 Münzen. Ich gehe dann wieder zu dem Upgrading. Und upgrade einfach. bam, bam, bam. Nicht genug Münzen. Okay. Das ist mein Boot, aber sehr viel schneller. Jetzt habe ich auch diese Dinger hier am Rand. Habe 8,8 Stärke. Und kann auch die Dinger hier jetzt schon schneller aufsammeln als vorher. Ich brauche 13 Stärke, um diese Barriere dort zu überwinden. Das ist auch eine fette Barriere. Leute, achtet mal darauf, dass ihr einen Müll anständig entsorgt. Nicht überhinschmeißen. Das Müll freut sich auf jeden Fall. Da ist wieder ein Gem, den brauche ich. Jetzt habe ich 50 Gems. Also Gems kann man eigentlich auch ganz gut farben. Ich weiß jetzt, ich habe noch kein Gefühl dafür, wie wertvoll Gems an sich in diesem Spiel sind, aber... Jetzt habe ich 60 Gems. deshalb kostet mich 20 Gems für mehr Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit brauche ich gar nicht. Was man nicht braucht, muss man sich auch nicht holen. Vor allem ich muss ja hier langsam durchfahren, damit ich es überhaupt schaffe, die Dinger aufzuheben. Noch mehr Geschwindigkeit brauche ich auch nicht. Da vorne ist aber wieder ein Gem. Gib mir den Gem. Ja. Aber ich glaube, ich fahre jetzt erstmal Geld. Wie viel kriege ich, wenn ich jetzt so einfach voll mache? Jetzt bin ich voll. Ich fahre zum Müllmonster. Das ist das Müllmonster. Uh, uh, uh, uh. Um, um, um, um, um. 74. Okay. Aber dieses andere Boot hat mich, glaube ich, 800 gekostet, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich kann mich nicht erinnern. Was ist, wenn ich hier auf Shop klicke, das dann der Robux Shop. Oh, Rebirths gibt es auch für 100.000. Okay. 100.000 dauert ein bisschen. Aber ich bin schon Level 2. ich habe schon 600 Pfund Müll aus dem Meer gefischt. Das ist eine Menge. Das ist ungefähr ein Roblox Victor. Ab, ab, ab, ab, ab, ab. So. Jetzt habe ich Stärke schon 9,3. Sehr gut. Vielleicht sollte ich die nächste Ladung nehmen, um mir nochmal ein besseres Pad zu holen. Wie viel Boni kriege ich denn durch die Pets? Weiß ich gar nicht, da steht 5. Komm, die nächste Ladung. Oh, ich kann jetzt hier das Zeug richtig gut aufheben sogar. Ey, ich kann hier richtig schnell jetzt durch. Ja, komm, also wenn das so ist, dann fahre ich jetzt noch einmal hin. Yeah, ich bin ein baum Umarmer. Und gönn mir noch mal ein paar Pads. So, hier für 25. Gib mir ein Jutes. Ich will ein besseres als ein... Be Aber die sind so schön animiert. Und... Storch, sehr gut. Ey, wer hat sich die Mühe gemacht, die ganzen Pads zu modeln und zu animieren. Oh, die Möwe, die ich jetzt habe, ist besser, okay. Augenblick, ist das da, ist VIP-Area. Ey, Bro, wir will kein VIP kaufen. Aber hier hinten gibt es VIP-Belohnungen. Oh, ah, ich will die VIP-Belohnungen. Aber ah, wo ist Mr. Beast? Mr. Beast, ich muss dir doch was bringen. Komm, ich sprinte mal. Das ist auch eine lustige Sprint-Animation. Jetzt bin ich Naruto. Ah, hier kann ich mich dann in andere Zonen teleportieren, wenn ich dir dann irgendwann mal freigeschaltet habe. Was ist das hier? Roboter kaufen. Ah, ich hätte im Tutorial zuhören müssen. Dann wüsste ich, was der Roboter macht. Automatisches Farmen vielleicht? Egal, ich gehe wieder aufs Wasser mit meinem Storch und meiner Möwe. Und jetzt... Reinigen wir die Ozeane Oh, die äh, sind noch ein bisschen schwer Hier sind so viele andere Leute am Farm Aber wenn Roboter 150 kostet, dann spare ich einfach mal auf den Roboter Das wird sich sicher lohnen Vielleicht reinigt er die Meere dann für mich automatisch Oh ja, yeah, das ist nice So viel Müll zum Einsammeln Das ist mein Müll Ah, der kommt hier gar nicht rein Und ich bin wieder voll also ich brauche mehr Stärke, sagst du Dann hole ich mir mehr Stärke Kein Problem Upgrade Es gibt mir mal 0,5 Stärke Ey, das lohnt sich richtig Oder doch nicht Nee, ich habe gar nicht 0,5 Stärke bekommen Ah, egal Oh, das Spiel ist so schön Leute, es gibt ein paar Leute von euch, die immer kommentieren Kannst du nicht mal Spiele von deinen Zuschauern spielen? Wenn ihr so ein Spiel wie das hier macht, gerne Dann spiele ich das Aber die Frage, die sich alle stellen ist Wo sind die Gems? Oh, ich werde einfach ein bisschen weiter Alles meins, haha Auch die kleinen Flaschen, da alle meine, meine Flaschen Der kleine Müll ist ja eigentlich das große Problem Aber das krasse ist halt Das hier ist jetzt ein Roblox-Spiel Das ist ja erstmal übertrieben Oh, da ist ein Gem, da ist ein Gem Ich komme gleich zum Thema zurück Meiner, haha Das hier ist ein Roblox-Spiel da geht man erstmal davon aus, dass das hier völlig übertrieben ist mit so vielen Bergen an Müll. Aber es gibt draußen auf den Ozean tatsächlich ganze Müllinseln. In der Größe von Ländern. Die sind einfach nur zusammengeklebter Müll, der auf dem Meer schwimmt. Das gibt es halt wirklich. Das ist das Traurige. Können wir erstmal weiterkaufen? So, jetzt habe ich 10 Stärke. Jetzt werde ich bestimmt die Dinger da auch einsammeln können. Oder wahrscheinlich brauche ich 11. Wir werden es sehen. Ja, ich kann immer noch nicht so gut. Aber komm, es geht. Es geht. Und der Müll, der spawnte gerade nach. Da also kann ich hier wieder ein bisschen schneller einsammeln. Und mein Boot ist schon wieder voll. Das ging ja richtig schnell gerade. So, also ein volles Boot bringt mir gutes Geld. Nehme ich mit. Ah, ich guck mal wieder die großen Sachen mitnehmen will. Du, meint ihr, der Typ ist da gerade nur am AFK-Farmen? Der steht da rum und wartet, bis Müll bei ihm ist spawnt und automatisch eingesammelt wird. Wenn ja, ist es glaube ich, nicht so die effektivste Möglichkeit, um zu farmen. Es sei denn, man hat irgendwie sowas wie automatisch verkaufen. Aber ich werde jetzt nochmal verkaufen. Ich will Stärke 11 erreichen. Komm, please, gib mir. Wenn ich einmal raufdrücke, habe ich noch nicht viel mehr. Zweimal. Okay, ich brauche zwei, ein bis zwei Upgrades für 0,1 Stärke. Das bedeutet, ich brauche jetzt noch so ungefähr sieben Upgrades. Ja, das also entspricht wahrscheinlich ungefähr 200 Münzen, die ich farmen muss. Oh, Gem! Meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner. Ah. meinte die Gems, die landen ja einfach nur so. Und, also, die sind nur für mich da. Ich kann mir das vorstellen, dass die anderen die Gems gar nicht sehen, sondern für jeden die Lokal einfach nur spawnen. Und man die gar nicht klauen kann. Verbessere dein Boot oder rüste stärkere Haustiere aus. Vielleicht hole ich mir auch ein stärkeres Haustier. Ey, was steht denn da unten? Da oben. 3.400 Dollar erhalten. Yay. Gem, gem, gem, gem, gem. Mm. 100 Gems. So genießt man's Leben. Und wenn ich jetzt hier verkaufen gehe. Nom, nom, nom, nom, nom. Dem schmeckt das. Dann kaufe ich mir nur noch mal. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ah, oh, es waren nur 6 und nicht 7 Upgrades. Okay. Hat genau gereicht. Und jetzt mit 11 Stärke will ich aber schnell durch können, oder? Sag, dass es geht. Bitte sagt, dass es geht. Nee, es geht immer noch nicht. Okay. Und dann wissen wir, was ich brauche. Und zwar bessere Pets. Dann gehen wir uns mal Pets holen. Obwohl, wie viel haben nochmal die besseren Pets gekostet? Ich glaube, 250. Ich spare mal auf die besseren Pets. Ich schwimmt einfach eine Socke im Meer. Level up. Ich bin ein Anwalt. Yeah. Warum bin ich jetzt ein Anwalt? Ich will kein Anwalt sein. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich lang auf der Mission, diesen Penny zu Mr. Beast rüberzubringen, weil ich vorher das Spiel wahrscheinlich durchspielen muss. Aber einfach sammeln. Und ich bin voll. Auf, zurück zum Müllschlucker. Nein, ich habe die... fünf. Ich habe es nicht geschafft. Mein Timer da oben läuft gleich ab. Nein. Bereich 100% sauber. Müll wird in 45 Sekunden respawnen. Der Bereich war nicht 100% sauber. Er war 75% sauber. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Aber ich habe richtig viel Cash bekommen. Was? Das hat sich ja übelst gelohnt. Okay. Für das Cash kann ich jetzt auf jeden Fall ein paar Eggs öffnen. Das mache ich auch. Gib mir ein Ei. Und eine Ökomöwe. Also gleich ein Pets in Grün oder was? Und noch eine Ökomöwe. Ich will was Besseres als eine Möwe. Please. Ich will keine Ökomöwe. Ich will was Besseres. Was besseres. Egal, ich grüße die Ökomöwen aus. Oh, jetzt habe ich meine Armee von drei Ökomöwen hier. Die synchron ihre Animationen machen. Gut, wie viel hat mich nochmal ein besseres Boot gekostet, Bro? 850. Okay, die speichere zusammen. 850 kriege ich hier. Gib mir einen Augenblick. Ich mit meinen Ökomöwen. Wir werden das Meer reinigen. Oh, das ist ein Gem. Gem, Gem, Gem, Gem. Oh, ja, geil. Mm. Da ist noch ein Gem. Dann fehlen mir nur noch zwei Gems. Okay. Jetzt mal die ganzen kleinen Flaschen hier aufsammeln, weil es einfach satisfying ist. Alles meins. Hier auch. Und einmal verkaufen. Wie viel kriege ich jetzt beim Verkaufen? Kriege ich einen Bonus? 53 Münzen. Ich weiß nicht, ob die Pets mir einen Bonus beim Verkaufen geben. Ich glaube, die geben mir wirklich nur einen Stärkeboost. Oh, da ist ein Gem auf der anderen Seite. Ich muss auf die andere Seite kommen. Oh, ich kann mit meinen Ökomöwen jetzt auch endlich den Müll hier aufsammeln. Ich werde nicht, ich bin nicht mehr zu schwach. Das lohnt sich ja richtig. Danke, Ökomöwen. Die stehen jetzt hier. Oh, ich bin schon voll. Na gut. Also 202 bringt mir 53 Münzen. Zweimal, also 100 Münzen? Bin mir nicht sicher. Aber ich kann hier so viel einsammeln. Oh mein Gott. Und ich bin schon wieder voll. Ich muss mein Boot upgraden. Aber bevor ich mein Boot upgrade und das noch ein Gem, will ich das Geld für ein besseres Boot haben. 800. Ich habe die 800. 150 los. heilung Ich will ein besseres Boot. Uh, uh, uh, uh. Hey, ho. Ich möchte das haben. Gib. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so einen krassen Bonus gibt. Ich habe das jetzt. Ich habe kein Geld mehr. Yeah. Ich habe ein cooleres Boot. Und ihr nicht. Na, na, na, na, na, na. Warte, ich kann nur noch 200 mitnehmen. Ich konnte vorhin noch 220 mit, mit, mitnehmen. Naja, egal. Ich habe jetzt 11,7 Stärke. Und ich bin voll. Also wieder wegbringen. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Gem. Bitte nur noch einen Gem. Oder ich warte, bis die Minute da oben vorbei ist. Zeit bis zur nächsten Welle. Aber wir haben gerade mal 51 geschafft. Wir müssen mehr reinigen, Leute. Reinigt das Meer besser. Jetzt fahre ich hier einmal durch. Und dann bin ich gleich wieder voll. Und voll, ja. Also wenn ich das jetzt hier abgebe. Gut. Okay, und dann kann ich mehr reinigen. Beim letzten Mal war ich bei 75%. Jetzt nicht. Wir haben nur die Hälfte gereinigt. Komm, das hier. Da vorne ist ein Gem. Ich werde so reich sein. Ja, Mann! Okay, sobald hier alles wieder respawnt, nach 18 Sekunden, so lange farme ich hier noch. Ich würde gern... Oh, please, ich will wenigstens die 70% schaffen. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. 70%, okay. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und... 71% sogar. Und alles respawnt wieder. Jetzt darf ich wieder einsammeln. Es geht... Ich brauche viel mehr. Ich brauche viel mehr Kapazitäten. Sonst bringt mir nichts, sie einzusammeln, wenn ich nicht so viel Müll mitnehmen kann. Also... Gehen wir hier nochmal hin und upgraden. Jetzt habe ich Stärke 12,7. Oh mein Gott, das lohnt sich ja richtig. Und ich gehe jetzt zu dem Roboter hier. Pff, oh, nur 125. Ich dachte, es waren 150. Okay, ich kaufe den Roboter. Robot, Zone 1. Trash-Größe. Ah, okay, dann kann ich den aufwerten. Der kauft, der holt sich jetzt Trash-Größe 1. Hat eine Kapazität und ich sage jetzt Spanien. Warum Spanien? Warum, warum nicht spawnen? Warum Spanien? Okay, ich habe den Roboter jetzt gespawnt. Da ist er. Und er farmt jetzt die kleinen Flaschen für mich. Nice. Endlich mal eine helfende Hand. Und den Müll hier nehme ich auch noch mit. So. Und ich bin wieder voll. Okay, ich muss mir mehr Upgrades kaufen. Wie sieht es mit dem Roboter aus? Der farmt einfach schön. Das gefällt mir. Und ich muss wirklich anfangen, hier ein System reinzubringen bin richtig schlecht im Reinigen. Es bleibt immer so viel übrig. Aber Leute, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, für euch zuzusehen, aber für mich ist das so satisfying, dieses Spiel. Es macht einfach Spaß. Ich will gar nicht mehr aufhören, aber ich glaube, ich muss irgendwann mal aufhören. Ich würde jetzt sagen, ich hole noch diese eine Ladung, grade mich dann ab auf Stufe 13, damit ich die nächste Zone habe. Und da ist ein Gem. Nein! Der hat den Gem für mich von mir geklaut. Die können tatsächlich Gems klauen. Ehrenlos. Okay. Schnell Upgrades kaufen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Und ich bin Stufe 13 und kann damit die Barriere durchbrechen. Okay, Leute, es wird Zeit. Es wird Zeit. Erfordert Stärke 13. Ah! Ich hab's geschafft und oh Gott. Hier ist schlechtes Wetter. Hier ist schlechtes Wetter und der Müll ist so dick und so schwer. Hier gibt's so viel Müll. Okay, ich bring den Müll hier mal weg. Wo steht hier? Level 0. Multiplikator 1,25. Verkaufe Geschwindigkeit pro Tasche. Ah, okay. Je mehr Müll man zu den Müllmonstern bringt, desto mehr Geld kriegt man dann auch dafür. Das ist cool. So, also ich gehe jetzt hier aber mal an Land. Hier kann man sich wieder einen Roboter kaufen. Der kostet dann 200. Das ist auch machbar. Dann kann man sich hier wieder neue Boote kaufen. Hey ho! Und das nächste kostet mich 1200. Und habe ich ein gutes Motorboot. Sogar so ein Schlauchboot mit Motor und Greifarm sogar. Das gefällt mir. Hier oben gibt es dann Pets für 500 silberne Münzen. Wahrscheinlich sind das normale Münzen. Aber hier ist kein Mr. Beast. Guckt euch den Müll an. Guckt euch diesen Müll hier an. Das ist so schlimm. Oh Gott, das nimmt 45 Platz ein. Ich muss hier raus. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich stecke fest in dem ganzen Müll. Ich versuche hier wegzukommen. Mm. Lass mich raus, bitte. bitte. Ja, nimm es mit. So, aber lass mich endlich raus. Ich hätte hier nicht ins Wasser springen sollen. Okay, ich muss abandon. Boot verlassen. Bam. bin hängen geblieben. Hier kann man sich dann zu den Zonen teleportieren. Ich gehe wieder in die Starterzone. Starterzone ist schöner. Ich glaube, ich muss hier auch in der Starterzone erstmal weiterfarben. Weil da hinten, da ist so düster. Jetzt ist es noch schöner, da hinten ist ein Gem. Den lasse ich mir jetzt nicht klauen. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Du hast mir schon wieder den Gem geklaut. Na okay, ich wollte ihm den klauen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich das weiterspielen soll. Ich habe auf jeden Fall Spaß daran. Das war's mit dem Video. Bis dann und... Ciao!